Die Osas wurden ja heute schon relativ oft erwähnt und auch schon ein bisschen was gezeigt. Ich werde das Bild jetzt noch mal ein bisschen vervollständigen. Zunächst einmal, vielleicht weiß der ein oder andere von Ihnen noch gar nicht, was ein OSA überhaupt ist. Die Osas sind, also diese Osas, die ich jetzt vorstelle, sind von der Uni Frankfurt und bei uns steht es für Online Studienwahlassistenten, das heißt, die machen genau das, das ist ein Online Tool, was angehenden Studierenden dabei helfen soll, ihr richtiges Studienfach zu finden. Also eine Art Hilfestellung. Manche von ihnen kennen es vielleicht als Online Self Assessment, also als ein Test. Wir haben auch Tests drin, wie Sie gleich sehen werden, aber es ist eher eine Art Online-Berater fast schon und weniger eben dieses testbasierte. basierte genau. Was ich heute vorhabe, ganz kurz sage ich ein bisschen was zu den OSAs allgemein, wie entstehen die, welche Ziele haben die und dann werde ich einiges zeigen von den OSAs, die es schon gibt und so ein bisschen von der Entwicklung der OSAs. Ja. Der Grund, warum der Herr Weiß gerade gesagt hat, endlich haben wir mal wieder die OSAs da, ist ähm, dass die Geschichte der OSAS ein bisschen verworren ist. Die ähm, waren am Anfang in der Abteilung Look angesiedelt, da hat sich hauptsächlich die Stefanie Dinkelacker drum gekümmert. Das heißt, das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist hauptsächlich Ihr Werk. Und dann ist es in der Abteilung gewandert, das ist jetzt im Studienservice-Center angesiedelt, dort, wo ich arbeite. Und ich bin selbst erst seit August da, also ganz neu und belebe die OSAS jetzt wieder, weil die standen jetzt eine Weile, äh, ja, die ruhen haben eine Weile geruht, weil keiner dafür da war, der sich darum gekümmert hat. Und äh, ich fange jetzt gerade wieder an, neue OSAS zu erstellen und äh, auch die OSAS in die neue Lernbar-Version, also erstmal überhaupt in die Vierer-Version ähm, umzuwandeln. Genau. Osas allgemein sind für all diejenigen, die sich für ein Studium an der Goethe-Uni interessieren, das sind meistens natürlich Abiturienten, aber auch Leute, die zum Beispiel ein Fach wechseln oder die sich einfach jetzt dazu entschlossen haben, ich möchte jetzt studieren und für die sind die Osas geeignet. Und was, Wir haben uns dafür entschieden, die Osas fachspezifisch zu machen, das heißt, für jeden Studiengang gibt es ein eigenes OSA, natürlich gibt es jetzt noch nicht für jeden Studiengang eins, ich zeige nachher für welche, die schon vorhanden sind, aber das Ziel ist es, dass es für immer mehr Studienfächer dann ein OSA gibt. Und der Grund, warum wir heute hier sind, ist ja die Lernbar und natürlich basieren die OSAs auf der Lernbar, das haben wir ja heute auch schon gesehen. Genau. Wenn jetzt jemand anfangen möchte studieren, hat er meistens ziemlich viele Fragen. Zum Beispiel, was lernt man eigentlich in Meteorologie? Was ist das für ein Fach? Wie trocken ist Jura? Muss man als Ethnologe weit reisen? Oder man hat auch Fragen an sich selber. Also, was kann ich eigentlich gut? Was macht mir Spaß? Bin ich gut organisiert? Und das sind alles so Fragen, die wir aufgreifen in den OSAS und die wir so ein bisschen beantworten wollen oder dazu anregen wollen, sich darüber Gedanken zu machen um sich dann entscheiden zu können, ist dieser Studiengang was für mich oder nicht. Genau, unsere OSAS haben so ein bisschen drei Bereiche, die sie abdecken. Das eine ist den Studiengang kennenzulernen ähm, und auch so ein bisschen die Goethe-Uni kennenzulernen, den Standort des Studiengangs kennenzulernen. Und das decken wir ab hauptsächlich über Videos. Das heißt, unsere OSAS sind sehr, sehr stark videobasiert. Im Schnitt sind zwischen 30 und 40 Videos in den OSAs drin. Das klingt jetzt erstmal viel, aber es sind immer ganz kurze Videos. Also die sind manchmal nur ein paar Sekunden lang, manche vielleicht mal anderthalb Minuten, aber das ist jetzt nicht so ein 18-Minuten-Video zum Beispiel, wie wir es vorhin hatten, sondern eben ganz kleine und man kann sich dann entscheiden, also es sind mehrere Videos zu einer Frage und dann kann man halt selber überlegen, möchte ich jetzt ein Video davon angucken oder mehrere, das ist einem ja freigestellt. Genau, dann haben wir immer drin Wissenstests, also wenn ein Fachbereich oder ein, die Leute eines Studiengangs sagen, bei uns ist Mathematik sehr wichtig oder bei uns ist Englisch sehr wichtig oder die Logikkenntnisse sind sehr wichtig, dann haben wir die Möglichkeit in den OSAS eben kurze Tests dazu reinzumachen, damit die angehenden Studierenden eben wissen, oh, wenn ich das Fach studiere, dann werde ich dort viel Mathe haben oder ich brauche dafür Englischkenntnisse und können sich dann überlegen, traue ich mir das zu oder nicht. Und das Letzte, was wir drin haben, das sind Selbstreflexionsfragen, einfach, dass die angehenden Studierenden nochmal dazu angeregt werden, sich über sich selber Gedanken zu machen und darüber nachzudenken, ist das was für mich oder nicht, ich brauche die Fähigkeiten, kann ich das eigentlich oder kann ich das nicht? Wenn wir jetzt ein OSA neu erstellen wollen, habe ich mal hier mitgebracht, wie eigentlich so ein OSA entsteht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum da immer zwei Punkte sind, eigentlich gehört da nur einer hin. Es ist immer ein Austausch zwischen uns vom Studien-Service-Center, also in dem Fall dann mir, und dem Fach. Und das Ganze beginnt mit einer Ideensammlung. Da bildet sich eine Expertengruppe, die bestehen aus Studierenden, aus Professoren, aus anderen Dozierenden, aus diesem Studienfach, für das ein OSA erstellt werden soll. Und da wird dann gebrainstormt. Was gehört rein? Was ist wichtig für das Fach? Was sollten wir erwähnen? Was muss da unbedingt rein? Und damit es nicht einfach so aus der Luft gegriffen wird, wird daraus ein Fragebogen erstellt und dieser Fragebogen wird an Studierende verteilt und auch an alle Lehrenden aus dem Lehrstuhl und die beantworten den dann im Sinne von, finde ich dieses Thema, was hier genannt wurde, relevant für den Studiengang oder nicht. Das heißt, da ist nochmal so eine kleine Kontrollinstanz drin, dass nicht, weil jetzt der Professor XY dabei war, dessen Fachgebiet das und das ist, damit nicht in den OSAS genau dieses Fachgebiet besonders stark abgedeckt wird, weil halt ein anderer Professor vielleicht bei dieser Expertengruppe nicht dabei war. Deswegen ist es wichtig, dass die Studierenden selbst, die ja diesen ganzen Studiengang als Ganzes erleben, auch dort nochmal eine Meinung haben und dort eben mitwirken können. Das Ganze wird dann ausgewertet und alle bei denen sich ergeben hat, dass ähm, praktisch im Schnitt über 80% Prozent der Leute gesagt haben, das ist tatsächlich relevant, die, ähm, diese Items werden dann aufgenommen. Die sind dann praktisch die Eignungsmerkmale für dieses OSA und aus dem wird dann das OSA erstellt. Da gibt es dann eine kleine Aufteilung, der Fachbereich selbst, der kümmert sich um diese Wissensfragen und stellt die zusammen, während wir vom Studien-Service-Center die Videos drehen, natürlich auch in, immer in Zusammenarbeit mit dem Fach selbst. Die gucken dann, welche Studierenden sind dafür geeignet, um sich da vor die Kamera zu stellen, welche Dozierenden stellen sich vor die Kamera und dann werden die Videos gedreht. Und wir haben auch einen Fragen, Fragenpool an diesen Selbstreflexionsfragen und können dann eben schauen, welche davon jetzt in das OSA reinkommen. Dann wird das in der Lernbar umgesetzt. Und geht wieder an die Studierenden zurück. Da gibt es wieder eine kleine Testgruppe, die die OSAS durcharbeiten und dann nochmal ein Feedback geben. Nochmal sagen, das fehlt komplett oder der Punkt, der ist doch völlig irrelevant fürs Studium. Dann wird das nochmal ausgewertet, bisschen überarbeitet und dann online geladen. Und was jetzt neu ist ist, dass wir zu jedem OSA noch einen kleinen Videoteaser machen, einfach um auch ein bisschen Werbung für die OSAs machen zu können. Es ist immer so ein kurzes, etwa einminütiges Video, in dem gezeigt wird, was ist ein OSA, also für dieses Fach speziell, ein paar auch Video-Aussagen mit aufgenommen werden und einfach so ein bisschen gezeigt wird, was kann man mit dem OSA machen, was wir dann über unsere sozialen Netzwerke veröffentlichen, um einfach mehr Leute zu generieren, die diesen OSA dann bearbeiten. Im Moment sind schon zwölf OSAs online, wobei das Lehramts-OSA, das ist immer so ein Ticken außen vor. Es gibt ein LehramtsOSA, osa aber das wurde nicht von der Uni Frankfurt erstellt, das ist ein externes. Und gerade ist die ABL dran, ein Lehramts-OSA zu erstellen. Das geschieht jetzt aber in Absprache mit uns, sodass es auch ein Lernbarkurs sein wird. Aber das Lehramt selbst ist immer ein bisschen schwierig weil es gibt ja verschiedene Lehrämter und ein Grundschullehramtstudium ist nicht unbedingt vergleichbar mit einem Gymnasiallehramtsstudium und jeder Studierende hat auch noch seine eigene Fächerkombination und da ist es sehr schwierig, irgendwie so ein OSA zu schaffen, was das alles irgendwie mit abfängt und deswegen gibt es da extra jemanden an der AWL, der dafür zuständig ist. Genau, ich bin gerade dran an dem Kunstgeschichts-Osa, den gab es schon mal, der war in der Lernbar-Version 2, also die, die, wir vorhin schon mal ganz kurz gesehen haben und der funktioniert aktuell nicht mehr, das heißt, der wird gerade in Zusammenarbeit mit Studium Digitale überarbeitet, sodass der wieder zum Laufen gebracht wird und ganz neu, jetzt praktisch mein erstes Projekt, wird der Mathematik-Osa sein. Da sind wir jetzt ganz in den Anfängen und ähm, werden den dann hoffentlich bald fertig haben. Also bald heißt so circa in einem halben Jahr, weil es ja eben diese ganzen Schritte, die brauchen ja alle ihre Zeit. Und ähm, das ist so etwa die Dauer, wie lange ein OSA braucht. Genau. Gucken wir uns mal jetzt konkreter die OSAs an. Wir haben diese heute Morgen schon erwähnte Portalseite. Dort findet man eigentlich alles, was man über die OSAs wissen muss. Man hat eine Einführung, was überhaupt OSAs sind. Dann brauchen wir noch die technischen Hinweise für die OSAs, die noch in der Lernbar-Version 3 sind. Dann gibt es unten so einen kleinen Teaser, wo eine Schülerin erzählt, die ein OSA gemacht hat, wie es ihr gefallen hat und was sie daran toll fand. Dann gibt es natürlich die ganzen Links zu den OSAs selbst. Ein Hinweis auf Zertifikate, dazu komme ich gleich nochmal, weil wir eben diese Zertifikatsfunktion, die vorhin schon mal gezeigt wurde, auch nutzen und natürlich ein äh, Kontakt, wenn jemand Probleme mit den Osas hat, an denen er sich wenden kann. Genau. Schauen wir mal in einen OSA rein. Ich habe jetzt mal den Ethnologie-Osa genommen, der ist aktuell noch in der alten Version, aber so sieht er dann aus, wenn er in der neuen Version fertig ist. Ähm, wir haben natürlich wie immer die Startseite. Dann haben wir die Seiten mit den Videos. Hier zum Beispiel erzählen jetzt diese vier Studierenden, die man sieht, warum sie sich für ein Ethnologiestudium entschieden haben, was daran toll ist, was sie dazu bewegt hat. Und äh, nebendran gibt es immer so einen kleinen Text dazu, wo auch die Leute erwähnt werden, wie die heißen und ein bisschen auch der Inhalt beschrieben wird, sodass man sich dann gezielt, wenn man den OSA durchgeht, entscheiden kann, ah ja, das, was da erzählt wird, interessiert mich, ich möchte gerne die Videos angucken oder sagt: ah okay, das interessiert mich jetzt nicht so, ich gucke mir andere Videos auf den nächsten Seiten an. Genau. Hier sehen wir mal so eine Wissensfrage. Die Ethnologen haben sich dafür entschieden, da ein Foto zu nehmen und mal zu fragen, welche Szene ist das eigentlich? Was passiert hier? Was ist das für ein Ritual, was gerade gemacht wird? Und dann kann man das beantworten und kann, so wie Sie das alle aus der Lernbar kennen, eben die Antwort überprüfen und sehen, ob man sich fürs Richtige oder nicht entschieden hat. Genau. Was haben wir jetzt neu? Wir haben dieses vorhin schon mal erwähnte Goethe-Layout, das wurde für uns erschaffen und das haben wir auch schon, zumindest beim Germanistik-Osa, das ist der einzige, der schon in dieser neuen Version auch online ist, dort kommt es vor. Dann haben wir einige der neuen Fragetypen schon integriert, wir haben eine Auswertungsfunktion, die hing auch da hinten an der Wand, haben Sie vielleicht gesehen, da konnte man auch seinen Punkt dran kleben, da zeige ich Ihnen gleich, wie die aussieht und die schon erwähnte Zertifikatsfunktion. Genau, hier sieht man mal, das hat Herr Weiß ja vorhin auch schon gezeigt, so sah der Lickard-Skalentyp früher aus und jetzt sieht er bei uns so aus. Gleichzeitig haben wir auch das Goethe-Layout. Also oben kann man jetzt gar nicht so gut erkennen, da ist das Logo der Uni und es ist eben diesem Farbschema angepasst. Und hier eben diese lickert skalen da brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, weil das haben wir ja auch vorhin schon gesehen. Dann haben wir mal hier die Version. Die Zweier-Version der Lernbar, das ist dieser besagte Kunstgeschichts-Osa, da gab es das Symbole-Quiz, das wurde auch vorhin schon angesprochen, da musste man jetzt hier, sieht man diese neuen Bilder, und zwei passen eben nicht dazu und man musste die anklicken, die nicht dazu passen und in der neuen Version sieht das Ganze jetzt so aus, also man kann jetzt die Bilder zum Beispiel viel besser erkennen, kann die auch vergrößern und dann eben anklicken und seine Antwort überprüfen. Das ist die Auswertungsfunktion, die wir schon nutzen. Sehen Sie da überall ganz links diese schwarzen Kügelchen. Das liegt jetzt daran, weil ich den Osa einfach nur durchgeklickt habe und keine Fragen beantwortet hat. Wenn man die aber beantwortet, dann wandert der und man sieht, wie gut man abgeschnitten hat im Vergleich zu anderen Studierenden. Die haben den gemacht, das heißt, da gibt es die Werte, die rausgekommen sind, die da hinterlegt sind und man vergleicht sich selbst zum Beispiel in seinen Vorstellungen, wie man gedacht hat, wie wohl das Studium sein wird, muss ich dafür viel lernen, wie viel Zeit muss ich aufbringen, hat man vorher alles angekreuzt und dann wird da eben angezeigt, ob man jetzt, ob die Einstellungen realistisch waren, die man hatte oder ob man gedacht hat, man müsste viel mehr lernen oder viel weniger. Ja? Die Werte sind hinterlegt, genau. Das, das basiert auf diesem, was ich am Anfang gesagt habe, wo der Test der fertigen OSAs mit den Studierenden kommt. Darauf basieren die Werte. Genau. Das heißt, die sind hinterlegt und dann äh, passiert das eben von den Einzelpersonen. Genau. Jetzt komme ich abschließend noch zu dem Zertifikat. Wir haben aktuell fünf Studiengänge die den OSA verpflichtend voraussetzen als Zugangsvoraussetzung. Äh, das heißt, man muss das Zertifikat seiner Bewerbung an der Uni beilegen. Das ist Ethnologie, Germanistik, Islamische Studien, Meteorologie und Psychologie. Das heißt, dort kann man sich gar nicht bewerben, ohne dass man den OSA gemacht hat. Das ist auch alles datenschutzrechtlich abgesprochen. Und ich zeige jetzt mal, wie das aussieht mit dem Zertifikat. Wenn man, bevor man überhaupt zum OSA kommt kommt man auf so eine Anmeldeseite, Sie müssen das jetzt nicht alles lesen, aber oben kann man sich eben registrieren, kann sich einen Benutzernamen geben und ein Passwort zulegen, sodass man später, auch wenn man den OSA zum Beispiel erst zur Hälfte bearbeitet hatte, dass man sich damit wieder einloggen kann und auch wieder zu seinen Daten zurückkommen kann. Oder auch, wenn man verschiedene OSAs mal ausprobiert, dann kann man immer wieder mit seinen Benutzerdaten dort sich anmelden. Man kann den Kurs auch ohne Registrierung durchführen, wenn man ja zum Beispiel sich eigentlich nicht für ein Studium interessiert, aber generell nur mal gucken will oder sich interessiert, aber sich noch nicht entscheiden möchte oder so. Also es gibt ja immer so ein paar Leute, die lieber mal ohne Registrierung das durchklicken und das geht auch, das ist extra nach ganz unten gelegt, damit die Leute, die tatsächlich das Zertifikat brauchen, auch hoffentlich nicht aus Versehen auf ohne Registrierung klicken. Das Ganze sieht dann in der Lernbar so aus, dass wir hier in dieser ähm, linken Teil, also wenn man da oben klickt, dann öffnet sich ja dieses Menü und dort gibt es jetzt unten diese Zertifikatfunktion und äh, in diesem Zertifikat drin ist ein X, das heißt man hat den OSA noch nicht erfolgreich bearbeitet und die Bedingung, um das erfolgreich bearbeiten zu können, ist, dass man jede Seite besucht hat. Also es ist keine Voraussetzung, dass man alle Videos angeguckt hat, es ist auch keine Voraussetzung, dass man alle Fragen beantwortet hat und geschweige denn auch nicht alle richtig beantwortet hat, sondern es geht einfach nur darum, alle Seiten besucht zu haben und wir hoffen halt darauf, dass die angehenden Studierenden dann eben hängen bleiben und sich dafür interessieren tatsächlich, aber rein theoretisch würde es reichen, das ganze Ding durchzuklicken. Genau, dann erscheint da ein Haken und dann gibt es hier auch die Möglichkeit, sich den OSA dieses Zertifikat direkt runterladen zu können, aber ähm, viel prominenter ist es, wenn man einfach auf der letzten Seite angekommen ist, öffnet sich automatisch dieses Fenster, steht dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben dieses OSA abgeschlossen und ganz prominent ein großer Link, auf den man dann klicken kann, um sein Zertifikat als PDF zu bekommen. Das Zertifikat sieht dann so aus, dann werden automatisch die Daten eingetragen, die man bei der Registrierung eingegeben hat, also Frau, Herr, XY, geboren am, weil man gibt bei der Registrierung seinen Geburtstag an und dann steht noch drin, wann man das OSA abgeschlossen hat und welches OSA man bearbeitet hat, dann, dass es zwei Jahre gültig ist und dass man das eben seiner Bewerbung beilegen kann. Genau. Das war es zu den OSAs. Hier nochmal... Der Link und auch meine E-Mail-Adresse, falls Sie noch Fragen haben oder falls hier jemand ist, der sich auch für ein OSA interessiert, können Sie mich sehr gerne kontaktieren. Wir können auch nachher noch mal sprechen und jetzt stehe ich natürlich auch noch für Fragen offen.